Wie kann sie das Auto näher anfahren? Wir haben Glück, sie haben den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du sollst in der Lage sein, über den Zaun zu klettern. Und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Wie leichts nicht sind denn diese Wachen? Dann einfach unser Fluchtauto schon hier vorbereitet. Stopp! Jao! Okay, lass den Motor an, den brauchen wir gleich. Da und gleich mit dem Auto ab. Und zack. Schnell raus hier. Nichts zu weg. Nein, nein, nein, nein! Ich kann nicht ewig rennen. Oh, kacke, kacke, kacke, kacke. Raus hier. Auch aus dieser Stadt weg hier. Auf zur Oberwelt. Außenwelt. Wenn mir in dieser Stadt nichts mehr zu verlieren. Nichts mehr zu verlieren. Nichts mehr zu suchen. Weg hier. Was, wie? Du kommst nicht mit? Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf, der, auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Manifest der Außenwelt steht. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss. Bei einer von uns muss es tun. U-Bahnschlüsse. bahn -Schlüsse. Geh jetzt. Ich behalte dich in meiner Erinnerungssprecher. kleiner Außenwettler. Nicht, wenn du gesättet wirst von denen. Oh Mann. Nein. Geh nicht, komm mit, wir finden einen Weg, wie wir gemeinsam da rauskommen. Alle. sa Momo, Doc und Clementine und die Katze und B12. Wir schaffen das. Wir schaffen das alle gemeinsam Wir wir eine große Familie. Komm mit. Lass dich hier nicht zurück. Nein. Verdammt, Mann. müssen wir jetzt ohne Clementine, den wir gerne die Oberwelt nehmen die anderen lassen wir irgendwie auch zurück ich will das einfach nicht glauben so viel bringen wir das Ding jetzt in Gang und du musst hier doch ein Knopf sein, Schalter Schlüssel haben wir hier dann U-Bahn wo denn? Bitte Tipp sieht aus, als könnte man damit die U-Bahn starten. Ja... Das dachte ich mir auch schon. Aber wo? Aber wie? Aber... Müssen wir da von unten starten? da hat man jetzt wusste der wo gehört die Schlöße denn hin normalerweise hier ist hier so irgendwo und das das ich sehe hier kein schloss hm. Wie schmeißt man die Scheiße denn jetzt an. Hier irgendwo. Ach hier. Ach so, da muss die Batterie rein. Oha. jetzt leuchtet da wieder alles, es läuft wieder Strom, per Batterie, macht Sinn, nur ein Batterie betrieben, naja, so dann können wir doch bestimmt jetzt Scheinwerfer an, die Türen schließen, zurücktreten an der Bahnsteigkante und auf geht's, auf geht die Reise ins Unbekannte Irgendwo muss er die über eine Endstation haben Raum. Jetzt wird's aber spunk hier. Endstation als Aussteigen. Oha. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ist das schon die Ober Oberwelt? Wo sind wir hier? Sieht ja alles ziemlich sauber aus. Das sieht ja hier. Wow. Die Rolltreppen, alles rein und blank werden wir hier wieder Menschen sehen oder was haben wir jetzt vor uns? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Ähm, okay, wir haben eine Nummer. wir ein bisschen Dreck machen ich bin gerade dabei diesen Bereich zu streichen das ist vorsichtig mit der noch frischen farbe ich wünschen dir einen schönen tag das sind diese willenlosen roboter hier von der Die nur ihren dienst tun keine persönlichkeit haben okay City Sealed, sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99, diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ich muss an die Außenwelt, durch diese Tür durch. Okay, wo finde ich diesen zertifizierten Typen? Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgelegt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur, einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, da ist der Kontrollraum. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen, bitte wende dich an einen Zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du Anliegen hast, die ich mit Okay. Und du mobst den Flur, in den Flur. Hallo, wie kann ich dir helfen? Nee, der putzt nicht, wenn man nicht mobbt. Okay, wie kommen wir hier rein? Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es sagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Okay, wo kommen wir jetzt den Menschen her? Er sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, was ich jetzt buche Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Okay, und wie stellst du das vor? Ach, hier können wir was machen. Ich hier, soll ich hier mit kratzen während du... Ja. Ach so. Ja, hier können wir vielleicht. Ich bin hier herrholen. Oh, ziemlich nämlich ist nicht wohl aber diese die Putzroboter roboter aus wohnen irgendwie erinnert mich das auch ziemlich an wolfenstein ich muss ich sagen bloß ohne geballer okay der Roboter muss noch ein bisschen näher ran alles klar spiel Wolfenstein die Motbasis in Teil 2. Auch die ganze, die, ganze, die ganze Sache mit dem. mit der U-Bahn und so. Das hat mich halt an Wolfenstein 2. mich äh, das. Okay, Kontrollraum. Da sind wir eigentlich. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe, sie hat alles, saubere Lebensraum, grenzenlose Macht, venus aber es hat ihnen wenig genutzt. Die Plage, ich ändere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem, sie taten nichts, um zu helfen. Es sah so, zu wie meine Familie starb, ich fühlte mich hilflos konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann... Und dir kann immer noch... Die kann immer noch helfen. Okay. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Letzte Hauptänderung und 77% abgeschlossen. genau noch ein paar Tassen umwerfen. Das ist ja weniger zufriedenstellend. Noch mehr Katzen. Oh, da sehen wir die Stadt. Alles. Da unten die Slums. Da die obere Stadt. Können wir nochmal zurückblicken, ob das ganze Spiel, was wir bisher hatten, endlich angekommen. So, was nun... Das hier ist der Hauptcomputer. Den Großrechner nachzuurteilen war schon seit Jahren. Niemand mehr hier. Die Stadt wurde verwahrlost. Ganz genau. Die ganze, die ganze Stadt steckt in einem Abregelzyklus. Aus und aus längst vergangener Zeit fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest der Systeme online bringen. Dieser Computer, in diesem Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Wenn du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um, das System, um in das System zu gelangen. Wenn damals jetzt nichts noch dazwischen kommt. Was soll da jetzt noch schief laufen? So, was müssen wir hier einschalten jetzt? Müssen wir da drüber laufen oder was? Verstehe nicht ganz. Was tun wir und was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Tastaturen laufen oder was? Okay. So scheinbar. Die Tastaturen machen die Computer an. müssten alles sein. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich habe es gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach was. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Roof Control Station. Das System ist locked. Ja, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Okay. Was soll ich kaputt machen? Sache an. Was da hier was machen? Ah müssen so kratzen. Okay, der ist gehackt worden. neben Kinder merkt so hackt mein PCs. <lacht> Computer. Genauso, nicht anders. Aha. funktioniert was also das so bringt man die PCs wieder die computer wieder in betrieb oha das system braucht mehr als ich erwartet habe oh oh. bitte nein und oh nein wir müssen weitermachen zu so hacken hier. Und nein, halt durch... hatte ah, also keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen. Sobald halt wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Halt durch B12, wir brauchen dich noch. Würde ich ungern verlieren. sie das doch schon kommen. wenn werden wir am Ende auch noch verlieren. Und wenn wir alle verloren haben, kommen wir erst nach oben. So, einmal hacken, bitte. Das letzte Mal. Halt durch. Nicht gewurzelt werden. Oh nein. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Tank mich einfach zur Arbeitsstation. Können den Alarm ausschalten. Und was soll denn jetzt noch schief gehen? Na komm, jetzt. Und mach's fertig. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Jetzt öffne das Dach. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde, mehr als dieser drohen Körper zu verkraften mag. Sag nicht, nein, bitte nicht, nein, nein. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Und das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklingte. Samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Nein, halt's Maul, B12, wir schaffen das gemeinsam. Wir kommen da, wir, wir kommen da gemeinsam hin. Was für ein Blödsinn. Warum, warum uns alle verlassen müssen jetzt hier auf dem Weg? Müssen wir ganz alleine in die Außenwelt. Das ist doch nicht wahr. Ich dachte, ich müsste die Änderungen der Menschheit bewahren um an der Vergangenheit festzuhalten. Ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich das dir abnehmen. Oh Nein, ich will nicht. zu Zwölf bleibt bei mir. Du warst ein treuer Gefährter. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich, mit, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Nee, ich, ich will nicht. Nee, das akzeptiere ich nicht. Wenn ich das B12 jetzt stirbt. Nicht B12. Nö. Auch Männer. Wir können auf bestimmten Weg finden, wie wir gemeinsam. Ich will den B12 hier nicht zugelassen. Ach Mensch. Können wir ich will den nicht mitnehmen, doch irgendwie heilen oder so. Ach Mann, nee. Ich will den hier nicht zu, nein, nein, ich will den nicht zugelassen. Können wir den nicht ins Maul packen und einfach mitnehmen, irgendwie. Ohne B12 jetzt an die Oberfläche. Ich weiß nicht. Oh Mann. Wir müssen ihn nur zurücklassen. Es verlangt das Spiel hier von uns. Das tut mir ja richtig weh. Es ist so traurig. Komm jetzt durch die Tür hier durch. Tatsache. Genau ist nach draußen. Uns nicht. was durchgespielt, wow, das Ende von Stray, das muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlen mir die Worte, im positiven Sinne, im komplett positiven Sinne, das ist dieses Spiel, Jetzt noch mehr Erinnerungen gefunden hätten, wenn wir das Spiel zu 100% abschließen können. Das ist das Einzige, was jetzt hier mangelhaft war. Dass wir nicht so viele Erinnerungen gefunden haben. Aber dieses Spiel meine Fresse. Spiel des Jahres auf jeden Fall Oh, shit War das ein gutes Spiel. Bisschen Scheiße jetzt, dass der B12 am Ende sterben musste. Dass der sich dafür geopfert hat. Den ich gerne auch mitgenommen. Gemeinsam mit B12 am Ende. Ins Licht. Am Ende gab es noch diesen kleinen Funken, diesen... Das, die, die eine, der eine Bildschirm ist noch angegangen, hat es noch geblitzt. Vielleicht es B12 hat sich überlebt. Das ist jetzt im System drin. Das ist jetzt ist das System. Und ist jetzt irgendwie... Doch noch hm. in der noch noch... gefunden. Wer weiß es. Vielleicht sehen wir es noch, ne, auf der könnte ziehen oder so, keine Ahnung. Ah hier, die die Katze dafür. Die Katzen. Oh, die drei sind schon gestorben. Oh. Okay, das Ja, also hier sieht das so noch mal wie ich immer sage. Hier sieht er die Leute, die daran schuld sind. Großartig im Game. Also. Wow. Ich mich von den Entwicklern dieses Spiels, also es ist fantastisch, es ist einfach nur fantastisch. Wow. Ich bin begeistert, was soll ich da sagen? Es war eine fantastische Reise. Ja, das war Stray. Let's play Stray. Offiziell für step Danke fürs Zuschauen. Es tut schon fast weh, das, das jetzt hier zu beenden. Danke fürs Machen dieses Spiels an die Entwickler. Danke fürs Zuschauen an euch. Zuschauer. Und ganz Mitfliebern Mit der Katze. Mit der kleinen, streunenden Katze hier im Spiel. Mit dem Protagonisten. Ja. habt noch einen flauschigen Tag. Und da guckt es nochmal. Ein fürstlich flauschigen Tag. Ja, haut Bis zum nächsten Let's Play Projekt auf meinem Kanal. Das war echt der Hammer. Es war ein wahrhaft Display. Let's Hat mich echt gefreut, das für euch zu spielen. Ja. Ich werde mir noch eins zu sagen, Mutter Renner. Man sieht sich. Bis dann und ciao.